Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Galaxy Race. Hallo. Ihr dürft erstmal eure Heimatplaneten besuchen. Hey. Dort eine Kiste bauen und alle eure Sachen, die aus der Erde jetzt äh, gefarmt hat, da ablegen. Dann hey. kommt ihr zurück und wir stürmen die Basis. So, also ich würde euch mal bitten. Ja. So, also folgt nee. mal alle, wer ist da hinten gewesen? Ich. Ja, Luca, du bist wieder da, gell? Okay. Ja. <lacht> Stefan, Stefan, weg Hat jemand von uns ein Essen, weil sonst bin ich gleich tot. Das muss denn dein Team klären. Also, Frau das ist Ich, ich hab's dem Gebäude da hinten. Folgen, folgen, folgen, folgen. Oh ja. Folgen, folgen. folgen, folgen. folgen. Ich, ich, ich frage mich gerade echt, wofür ich die Brücke gebaut habe. Ja, die sieht doch schicker aus. Welche Brücke? Ich <lacht> hab auch noch keine gesehen. So. Ach so. Ich nutze die Brücke gleich mal. Wie sind die anderen jetzt darüber gegangen? Geschwommen oder wie? So. so, ah, da stehe ich schon vor der ersten Minute. Bevor ich das aufmache, ähm, kleiner Tipp, also das heißt kleiner Tipp, kleine Ansage. Beschwert euch nicht über euren Planeten. Nö, alles gut. Alle zufällig also, ausgewählt, weil es gibt ist irgendwie komplett komisch. Aber <lacht> der kriegt bestimmt wieder Bier, wie Oder immer. wir, Alter, das ist immer so. Also, die sind alle zufällig ausgewählt. Ich habe zwar einen Wunschplaneten gehabt, aber äh, den habe ich nicht bekommen. Haben wir denn gekriegt? Kein Plan. <lacht> <lacht> Also, ich bevor glaube, wir ihr kriegen... da reinstürmt, macht euch erstmal eine Kiste. Oder zwei. Okay. So, okay. und äh, gleich nochmal ein Appell dazu: Ihr werdet da einmal reingehen können und dann wieder rausgehen können. Das heißt, ich werde euer Portal so manipulieren, dass ihr dann nicht mehr, äh, nicht, mehr nicht mehr, rein könnt. Heißt, ihr könnt nur noch von der Erde aus in euren Planeten rein. Das liegt daran, weil, wenn ihr auf M okay. drückt, seht ihr die unendliche Weide gerade. Oh ja. Dann gibt es Planeten, die haben bestimmte Tiere. So. Also wenn ihr auf der Erde seid und mit der Rakete wieder <lacht> nach Hause wollt und ihr Tier 4 Rakete habt, könnt ihr nicht mit der Tier 8, äh, mit der Tier 8 Rakete zu okay. euch nach Hause. Ich könnte aber mit einer Tier 1 Rakete, glaube ich, von einem Tier 8 dann nehmen. Ich das weiß es nicht mehr. Okay. Aber sollte das Problem geben, ihr dürft auf jeden Fall nicht mehr auf der Erde fahren. Erde ist jetzt tabu für euch, wenn ihr irgendwelche Sachen braucht, die es auf der Erde gibt. Öl. Alex, nein, Alex, nein. Nimm mal, nimm mal, nimm Alex. Okay. Also wenn ihr jetzt Öl reden. braucht oder ihr braucht Wasser oder ihr braucht äh, dieses Holzlepping oder irgendwelche Samen oder so, müsst ihr mir Bescheid geben. Und dann komme ich zu euch und ihr gebt mir das Geld und ich zu aus, äh, aus dem Creative Ding euch geben. Dann sozusagen das Lager von United Space Space. Wenn ihr Sachen verkaufen könnt, funktioniert es genauso. Ihr schreibt mich an, sagt, ey, yo, ich habe hier, keine Ahnung, äh, Titanium aus meinem, auf meinem Planeten. Kriegt dafür dann handelt das aus, ihr kriegt Geld und ja. macht aber nicht hier eine Kiste. Ihr platziert die Kiste in eurer Base. Das ja, du hast, du hast gesagt, Erde vorher erstmal eine Kiste oder ja, Kiste bauen, aber nicht platzieren. Ja, ich habe 14 eine andere du dann ja, könnt ihr mal alle weggehen von Alter. unserer Kiste. Danke, <lacht> Jojan, was hast du rausgenommen? Gar nichts, ich habe gecraftet. Also, <lacht> hey, ich hoffe für dich, ja, kein Platz. <lacht> Also, ich bräuchte einmal Team 1. Katja. Wir sind gerade da. Äh. Alex, hast du noch Platz für die Drohnen? Okay, danke. Hat ja Ihr könnt mir die Drohnen gerne geben später. aus unserem Team. Ich hab's so. zwei. Team, so, Team 2, so Captain geil. Steve, 2 Hard, 4, Jo, ich bin YouTube. Hallo. <lacht> <lacht> <Zwei, Ja, ja. lacht> so. Ah oh, hier, dein Crafting Table. Also, dein Planet ist Planet Nummer 2. Du darfst da einmal durchgehen und dein ganzes Team auch. Äh. Also, hä? ich denke, ich soll erstmal eine Kiste machen, die... Nein, ja, auf der platzieren. Da gehst jetzt einmal durch. Also alle die Team, die hier ja. Juhu! Genau. Juhu! Yeah! Juhu! Basti, sind. Juhu! Juhu! Juhu! Diese Aufnahme. Schöne Farbe. Wie ja, bitte? Rauch, raus raus raus, raus, raus, raus, du raus, raus. Holt, holt, Ich habe mich aus, Holt, holt, holt, holt. Holt, und? Ja, 3. drei. <lacht> ja. Ja, ihr habt Nummer 4. Oh, Nummer 4. Kepler. Ah, Alex. Ach du Kacke. Ah. Direkt ein Creeper explodiert. Geil. <lacht> okay, interessant. Wir müssen äh, noch eine Kiste machen. Steht das Portal noch? Ja. Uh, das ja, ist ja. ja. Guter, okay. oder? Das gut jo. So. Also hier, ich denke mal, hier oben klatschen wir dann erstmal unser Haus hin. Dass wir, dass wir mal gucken können, was wir braten können. Und Mais und Gerste und Scheiß bauen wir an. Botten Siez. So. Der Planet ist eigentlich ganz crazy. Ganz ja, crazy. Ganz okay. Größer brauchen wir nicht zu bauen. So, oder? Ich guck mich nur mal ein bisschen um ja, äh, Jungs, wie lange braucht ihr? Ja, wir kommen jetzt wieder hoch. Ihr könnt, ihr könnt gleich alles äh, auf, äh, auf eurem Planeten machen. Wir müssen jetzt kurz noch kommen. Wir gehen zur Basis. Stürmen die äh, Jungs voll fressen. Nicht, dass wir auf den Sack kriegen dort, dass ihr regeneriert. Wir sterben doch jetzt. Deswegen sollten wir doch alles hier reintun. Was ist so alles eigentlich? Dann mal ich frag mal Daniel, ob die Rüstung auch und alles. Der Mond, Mars und äh, hier. Wer ist der denn auf ist der? der Erde? Der wilde Mensch. Nein, ich meine, alter Mal. Mein. Keiner. So, äh, ke keiner. Erde ist verboten. Oh. Also nachdem ihr, äh, nachdem wir jetzt die Basis gestürmt haben bauen wir die Basis aus und keiner mehr darf auf die Erde. Das will ich auch so machen, dass du nicht zu- Warte. Das mache ich direkt so. So. So, also ist mal alle hier. Mhm. Okay, so stürmen wir die Basis. Deine Weg. Info, äh lootet nur die Kiste, wo auch euer Team drauf ist. Äh, Sag auch gleich welches Team ihr seid. Zwei. vier Ah, nicht drei. Wir sind drei ist die von so und äh, du, du, du. Da folgt mir die alle voran. Ja. folgt mir. Wir stürmen die Basis. Ja. Boden, so Werb <lacht> Steve, ey. stürmt die Basis. Oh nein, die machen ja Versuche an anderen Leuten. Geheimlabor. Ich kann überhaupt nichts sehen. So, also. die zwei kann, ran, kann rein und äh, die Kiste abbauen. abbauen. Wir, wir looten die raus, wir bauen nicht ab. Ja, wir <lacht> können die auch äh, abbauen. Nämlich auch. Egal. Was war denn eigentlich dein Wunschplanet, wenn man fragen darf? Hier, der Pixelplanet. Der ist cool. Also wer ich hat den? Ich habe keine Picke dabei. Um die Kiste abzubauen, brauche ich eine halbe Stunde. Guck mal Sven. Danke. Ja, hab ich schon gesehen, das Vogel. Team 3 hier rein. Yeah. Ähm. So, Könnt die T3-Kiste looten oder, äh. Boah, Alter! Meins, meins, meins, meins, meins, meins, Jeder nimmt sich einfach irgendwas, was er kriegt. <lacht> <lacht> Team 2 mal bitte hier in die Ecke kommen. Okay. Ich hab einfach so kaum was. Ah, tschau, Luca. Äh, ja, ja, es ist gecrashed. Alles klar. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich brauch Hilfe beim Looten. Weil mm. ja, Sorry. Hey, hey, Sven! Mann. Mann. Ich will Alex, äh, Phil, komm mal her! Wo bist du? Wir stellen uns einfach mal hier hin. Ey, danke. Hier, warte. Also, erstmal, Alex, Alex, bleib stehen. Auf da, Matzo, eins. Die haben 2000. Hui! <lacht> money, money, money, money! Gut, das ist erstmal euer Anteil, damit ihr in den Team seid. Wenn ihr irgendwas benötigt, bitte bei mir melden. So Leute, wenn jetzt jemand noch irgendwas einkaufen möchte, kann das direkt machen. Äh, dürfen ja. wir dafür erstmal runter und äh, besprechen. Was ja. Gut. Also ich, äh, ich habe die Liste reingepostet in die, die Gruppe, die könnt ihr euch angucken, wenn ihr irgendwas kaufen möchtet, könnt ihr direkt einkaufen. Ja, ich will gehen mal kurz rum mit. Was haben wir? Essen haben wir. Ja. haben wir. Erde haben wir. Ja. Anbau und Wasser haben wir, damit es sich weiter... Ja, ähm, Sturmwelle haben wir. Ich habe jetzt 7 Stacks Eisen, 3 Stacks Zinn, 2 Stacks Alu, 1 Stack Kupfer. Ja, wir mach, ein machen noch ja. äh, äh, einen Kiebel für Wasser. Ja, das ist kein Ding, das guck mal. Achso, wollen wir uns Wasser klauen oben? Ja. Warte, warte mal, ich bitte. Mhm. Es gibt kein Crafting-Table. Hat wer Holz mit? Ja, mhm. wir craften. Nein, es gab kein Holz. Alex, raus. Äh, pfff. Ja, ich hatte einen Kübel, aber den habe ich äh, auf dem Planeten gelassen. Ich geh mal kurz hier runter, weil ich glaube, da war einer. In den Zimmern ist auch keiner, scheiße. Wir sitzen da auf dem Klo, haha, moin. Sexy. Ja, wieder hoch. Bringt uns nichts. Na gut, dann gehen wir erstmal auf den Planeten. Da ist das Crafting Table, da wo wir zugeschaut haben. Oh. Das wird wahrscheinlich der Mars sein. Die Monde dürfen bevölkert und erobert werden, aber Mars an sich nur Außenposten, kein PvP. Komm mir aber nicht rein. Magst du oh, mal die Tür abbauen? Ist offen. Okay. Also da ist ein crafting Table drin, ja. Ich hab mal einmal. Das war noch ich Zeit. Das also. Hinter dir. Da, da. Ja, ja. Wer ja, die Tür? Wir also, gehen, ja. <lacht> wir gehen <lacht> immer wieder hoch kurz. Fafin <lacht> genau angeguckt, als du das hast. Gut, viel Switch. Spaß. Bleibt fair, spielt fair, seid fair. Wie äh, ist das, wie das, wie ist das jetzt mit dem PvP, mit dem anderen team -Captain dann ausmachen, dass wir das so erobern wollen? Und... Genau. Ihr müsst halt äh, erstmal selbstständig da. Genau. abmachen. Ab, ja, ab uh, okay, cool. Ups, ich hab mal kurz. Ähm, ja. Eine Zuführung mit dem Creeper gesprengt, konnte ich nichts führen. Ja, gut, äh. Keiner chillt jetzt eh auf, auf den. Also wir waren auf 2, gell? Also, gell? Dieser Planet ist, äh. Ist gravitationsneutral. Eig eigentlich relativ neutral. Ja.